Äh, wo sind wir? wir? sind auf Hohen Neufen. Und dort steht Esslingen oder Kennst Nein, das ist nicht Esslingen, aber dort auf dem Berg ist dahinter ein kleines Schloss und das ist die Burg Teck. Ah dort? Hier sieht man so ein Felsen, das sind äh, ein Wald, da rangen so Felsen raus. Und dahinter sieht man ein kleines Türmchen hochrang, da ja. ist die Burg Teck. Gut. Hast du sie gesehen? Ja, das ich glaube, das dort steht Esslingen. Die beiden Äh, ja die Türme, aber das, ja, die Turme. das, ist, das, ist, das ich ist in der Nähe von. Das, das könnte in der Nähe von Esslingen sein, aber Esslingen ist wahrscheinlich da hinten. Das ist wahrscheinlich dahinten.